Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen im neuen Video und ich habe hier so eine Vase in der Hand und ich zeige euch heute, wie ihr aus so einer Vase, temporär, also sprich wieder abmachbar, eine ganz andere Vase gestalten könnt und da gibt es natürlich ganz viele Abwandlungen, aber wie das ganz genau geht, das kommt im jetzigen Video. Aber zuerst wollte ich euch einfach noch von Ostern berichten und was ich euch unbedingt zeigen musste, ich habe jetzt mal ein Maßband mitgebracht, weil die sind so irre. Das sind französische Tulpen, die immer noch viele Leute nicht kennen und ich habe jetzt oh, 75 cm sind die längsten. Das ist echt der Hammer. Also französische Tulpen, die halten auch länger als die anderen Tulpen. Und hier ist noch, noch was richtig Schönes dabei, das sind grüne Bartnelken, diese tollen Puschel. Die hier ist jetzt zwei Wochen alt und die steht immer noch so in meiner Vase. Das ist also eine unglaublich schöne und haltbare Blüte, das ist eine Nelkenart. Es gibt ja immer noch viele, die sagen, ich mag keine Nelken. Und wenn Sie die dann sehen, sagen Sie, die ist aber schön. Ja, das ist eigentlich immer der Klassiker. Naja, also man sieht, wie schön das also so in so einer Vase sein kann und wenn diese Kirschblüten. Ach, ich muss noch mal ein bisschen drehen, genau, damit man mal alles sieht von diesen Träumchen. Wenn man diese Kirschblüten, die hier auch schon so weiß spitzeln, wenn die dann aufblühen, dann ist natürlich der Traum perfekt gepaart mit diesem Eukalyptus. Ja, es ist jetzt Ostern vorbei. Ich habe an Ostern äh, nichts mehr hören lassen von mir, weil wir hatten unglaublich viele Lieferaufträge und äh, wir waren bis zum Anschlag beschäftigt und deswegen habe ich dieses Mal auch ja kaum Fotos von Ostern, also die wenigen die ich habe, die spiele ich gleich mal rein und zeige euch mal ein paar, weil wir haben eben auch diese schönen Nester gemacht, ähm, wie wir auch im letzten Video gezeigt haben und ähm, ja der Hinweis an alle, die es nicht gemacht haben, ihr solltet unbedingt euer Pampasgras aufheben, weil dieses Pampasgras ist auch für nächstes Jahr total wertvoll und wichtig und äh, ich zeige euch auch mal warum. Ich zeige euch gleich mal warum, weil ähm, hier ist nämlich schon die Produktion, die jetzt beginnt für nächstes Jahr an Ostern, das sind jetzt nur zwei, ich hatte den ganzen Eimer voll, das sind also so süße Nestchen aus Pampasgras und die, ähm, im Grunde genommen ist das jetzt hier ein wunderbarer Vorrat, es gibt noch einen großen äh, Grünmüllbeutel voll, im, äh, den ich auch noch bearbeiten werde und dieses wunderschöne Pampasgras. Das ich allerdings, ähm, ich muss davor warnen, das hat ja richtige Widerhaken ja, seitlich und wenn ich das dann anfasse, dann kommen wieder hier meine, meine ähm, Dornenhandschuhe ins Spiel und äh, weil ansonsten sehen meine ganzen Arme völlig verschnitten aus. Das ist jetzt ein paar Tage her, aber ich glaube, so die letzten, die letzten Schnittwunden, die heilen jetzt so langsam, weil ich hatte natürlich keine Dornenhandschuhe an und äh, dann habe ich damals gedacht, äh, ich sollte das doch tun. Und wenn man diese Nestchen macht, und wenn ihr darüber nachdenkt, diese ja die zu wickeln, dann würde ich euch empfehlen, ja, ich bringe ja immer so Empfehlungen auch gern, entweder in, in Gold dieser Wickeldraht, dieser schöne goldene, oder auch der goldene ähm, Myrtendraht oder auch Basteldraht genannt, ja. Ähm. Ähm, mit dem Wickeldraht geht es ein bisschen einfacher, der ist fester und das sieht dann wirklich wunderschön aus, diese Nestchen so zu machen. Also ich glaube, ähm, nach Ostern ist vor Ostern und ähm, bevor dieses wunderschöne Pampasgras im Grünmüll verschwindet, weiß ich jetzt, was ich die nächsten Tage machen kann. Und ich werde einfach Nestchen wickeln, ja? Fernseh gucken und Nestchen wickeln, schöne Beschäftigung. Und äh, dann ist der Vorrat für nächstes Ostern dann auch gesichert. Also es gibt immer was zu tun, wie man sieht. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, das war jetzt so ein kleiner Rückblick ähm, zum Thema Ostern auch. Und äh, was man dann eben so machen kann, weil rund um das Jahr auch der, der, der China-Schilf, die treiben jetzt wieder toll. Also diese Sachen, ähm, die kommen nächstes Frühjahr, werden die wieder abgeschnitten. Also es lohnt sich auch wirklich rund ums Jahr meine Videos anzugucken, weil es gibt dann auch wirklich viele Videos und Arbeiten. Ähm, ja, es ist ja, dass die Jahreszeiten wiederholen sich ja permanent. Und es lohnt sich dann also auch dran zu bleiben und immer zu überlegen, hm, was kann ich denn jetzt jahreszeitlich passend machen? Und ähm, da ich ja jetzt den Kanal schon über zwei Jahre betreibe, gibt es also viele Videos der letzten zwei Jahre, die einfach, die man immer wieder vorholen kann, sagen kann, oh, das könnte ich jetzt eigentlich mal machen, das wird jetzt super passen. Ja, also das so als kleiner Tipp, ähm, man muss also immer, ja, neugierig, wissbegierig bleiben und, aber jetzt geht es erstmal weiter in das Video, wo wir diese Vase einfach mal ganz anders dekorieren. Und äh, ja, wieder abmachbar und wo wir den komplett neuen Look geben. Also, viel Spaß und bleibt dran. Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder so richtig tief in meine Trickkiste gegriffen und ah, ich habe so eine schöne Idee mitgebracht. Die hat was zu tun mit, mein, mit der Vase und mit Birke, mit Tulpen ah, und sogar mit Zwiebelschalen. Rote. Aber was ich genau vorhab, das kommt jetzt gleich im Video. So, die Tulpen brauchen wir gleich noch. Ich wollte mal eine Vase anders machen. Ich bin dann durch meine Küche gelaufen und wollte eigentlich gern so ein schönes, längliches Gefäß und, hm, und habe dann überlegt, ich würde da ja auch gern was drauf arbeiten, aber muss die Vase irgendwie bearbeiten, dass ich da was drauf machen kann, was ich wieder runter bekommen wird. Hm, also eins nach dem anderen. Meine Idee war, ich möchte Moos um diese Vase machen und ich habe eine ganz tolle Deko. Aber damit ich auf diese Vase überhaupt was draufkleben kann, gibt es so einen kleinen Trick. Und zwar Tricks und Tipps für die Ideenklauer. Lieben Gruß an Heidi, die sich immer Ideenklauerin nennt. Das finde ich immer sehr nett, diese Bezeichnung. So. Ich nehme ich nehme erstmal Papier. Schön ist es natürlich, wenn das Papier hübsch ist. Das ist jetzt ein grünes Pergaminpapier, das ich hier genommen habe. So, mal gucken, ob wir da ganz um die Vase rumkommen. Ach, super, wunderbar. Und es gibt einen kleinen Trick, wie man Papier auf eine Vase kleben kann. Und zwar greife ich wieder in meine Trickkiste, man nimmt Sprühkleber. Sprühkleber bekommst du wie so vieles, oh sorry, der Sprühkopf geht auch gleich mit ab, ähm, bei Floristik 24. Und ich nehme jetzt extra ein bisschen Zeitung unter, weil ich möchte natürlich nicht meinen mein Tisch mit Sprühkleber voll sprühen, sondern ich möchte nur die, die Vase einsprühen. Ich nehme Sprühkleber und klebe dann dieses Papier. So, nebenher kommen auch Aufträge aus dem Fax, ähm, wie man im Hintergrund hört. So, und klebe dieses dieses Papier und es ist jetzt auch nicht so schlimm, dass die Kante nicht so exakt ist und ich äh, finde, man kann auch unten ruhig noch ein bisschen das Wasser sehen. Deswegen habe ich das Papier jetzt nicht über die ganze Vase genommen. So, dann klebe ich einfach dieses Pergamentpapier auf die Vase drauf. Ich glaube, ich habe früher, bevor ich mit Floristik nichts zu tun hatte, kannte ich auch keinen Sprühkleber. Ja, und jetzt haben wir eigentlich schon eine tolle Basis auf dieser Vase. Wo wir, und da möchte ich jetzt Moos drauf arbeiten. Das ist heute halt spannend, gell? was ich vorhabe. Das kann man sich eigentlich, wenn man den Plan nicht im Kopf hat, dann kann man sich das eigentlich gar nicht vorstellen, was ich schon wieder vorhab. Aber es sind, ach, es sind so schöne Sachen. Das ist wunderbar. Ich muss von meinem Moos erst noch mal ein paar schöne Stücke raussuchen. Genau, da kommt natürlich das nächste Problem. Meine Mädels haben mir gar nicht so tolles Moos gelassen, wie ich eigentlich bräuchte. Aber... Das ist eigentlich kein Problem, weil ich habe auch moos -Spray. So, also mein Problem an dem Ganzen ist, ich habe leider jetzt nicht mehr so schönes Moos. Das ist etwas, ähm, das ist so ein bisschen beige geworden. Und ich muss mich jetzt leider mit diesem Moos begnügen, das ich habe. Aber auch dieses Moos werde ich mit meiner Trickkiste hübsch machen. Auch das ist kein Problem. Also es ist halt einfach leider ein bisschen beige, ja. Und das, aber zeige ich euch gleich wenn man natürlich das schönste tollste moos hat dann ist es dann ist es viel viel viel einfacher so. So, damit dieses Moos besser hält auf, dieser, äh, auf diesem Papier. Ist natürlich, es äh, war Schritt 1, das jetzt äh, zu kleben auf, dem, äh, auf diesem Pergaminpapier. Aber die Festigkeit gibt natürlich auch noch ein, ein grüner Myrtendraht, ja, den ich hier nehme. Und mit dem grünen Myrtendraht wickle ich mit ein paar Wicklungen dieses Moos fest. Und noch ist es ja leider... Leider nicht grün, ja, aber das kommt auch gleich. Und wir haben uns gerade hier drüber unterhalten, also auch solche kleinen Tricks, wie ich äh, was auf einer Vase befestigen kann, die habe ich natürlich auch in vielen Seminaren gelernt, äh, in Floristikseminaren, seminaren ähm, wo man dann so diese, diese, schönen Details, diese schönen Details der Floristik lernen kann. Und ich finde es äh, find eigentlich ganz gut, dass das Moos heute nicht so... Nicht so perfekt ist, weil manchmal ist eben dann noch nur noch ein Rest in der Kiste. Ähm, Wunschkonzert ist leider nicht überall. Und ich nehme jetzt hier ein altes Zeitungspapier, lege das drunter und ja, und mache mit ganz einfachen Mitteln mein Moosgrün, weil es gibt nämlich Moospray. auch bei floristik 24 ähm, Moos hat diesen, diesen wunderbar natürlichen ja diesen, diese natürliche optik und ich mache jetzt einfach mein, mein moos grün also ich würde es ich draußen machen es, es stinkt kurz aber ähm, auch das verfliegt sehr sehr schnell und damit natürlich die vase nicht so grün angesprüht wird Halte ich die jetzt mit dem Zeitungspapier zu. Und... Ich sprühe. Und mache meine Vase, nein, mein Moos. Einfach kurz sprühen. ja. großen und Moos natürlich immer. Und man kann dann immer noch mal eine Schere nehmen. Moment, sorry. Eine Schere, wenn ich eine habe. Genau, hier ist die Schere. So, erstmal aus der Vase hier die Sachen rausschütteln und noch eine Schere nehmen und noch mal ein bisschen schneiden, dass das etwas ebenmäßiger ist. So, das fand ich jetzt ja eigentlich bis jetzt schon ganz lustig, aber der Clou, der kommt jetzt natürlich erst noch mit der Birke und mit diesen schönen roten Zwiebeln, weil ich habe zu so einer Freundin gesagt, ihr esst doch immer rote Zwiebeln, oder? Und sie so, ja, und dann sage ich, kann ich da ein paar Schalen haben? Und ähm, die habe ich dann auch so gleich bekommen <lacht> und jeder wundert sich natürlich, was ich dann so mache. So, ich bin mal wieder alleine und ähm, meine Astschere, eine meiner größten Freunde mit Amboss-System, die ist super, weil ich brauche jetzt, ja genau, ich brauche jetzt eigentlich Birkenscheiben. So, also unsere Birke, die wollte leider nicht ins Video und äh, man sieht also die Birkenäste, wenn die eine Weile draußen liegen, dann äh, kommt leider nur noch, äh, kommen nur noch Krümel raus und so schöne Scheibchen. Ich wollte eigentlich so tolle Birkenscheibchen hier draufkleben. Aber die Birke, die kommt jetzt in irgendein Pflanzgefäß. Dafür ist sie noch schön genug. Aber ähm, aufs Video hatte die leider keine Lust. Schade, ich habe eigentlich immer Lust aufs Video. Aber gut, es ist, wie es ist. Wir haben jetzt hier Plan B. Und zwar, wir nehmen jetzt Birkenrinde. Ja, ist ja auch sehr, sehr schön. Und sehr dekorativ und dann brauchen wir natürlich auch den Heißkleber und äh, können uns auch aussuchen. Ich finde hier, weil das so diese Rundung hat, ich würde, äh, man kann ja auch überlegen, die Birke ist fast auf beiden Seiten schön. Ähm, da habe ich mir überlegt, dass ich auch gern, dass ich gern Birke rein äh, auf dieses Moos machen wollte. Und auf Moos kann man ja herrlich kleben, desgleichen auch auf Filz zum Beispiel. Filz ist auch was ganz Tolles zum Kleben, ja. Und das macht ja auch so natürlich. Und schön ist natürlich, dass unser Moos jetzt auch wieder grün ist. Was wir ja auch so mit ein paar Tricks erreicht haben. Und ich wollte einfach so, ein, so eine richtig schöne Frühlingsvase machen. Ach ja, und ich gehe einfach noch mal ein paar Schritte zurück zu meiner Erklärung, was ich von am Anfang ja eigentlich nicht so gut erklären konnte. Sprühkleber lässt sich ganz leicht wieder lösen. Das heißt, ich musste jetzt kein altes Gefäß suchen, um diese Arbeit zu machen, sondern ähm, ich kann, ich kann dieses, äh, dieses Arrangement, also das Moos und was ich jetzt hier alles, was ich jetzt mache, weil es geht natürlich noch mit Zwiebelschalen nachher auch weiter, das kann ich einfach wieder runter machen und kann dann mit Spülwasser mein Sprühkleber wieder absprühen und kann diese Vase auch wieder ganz normal verwenden, wie bisher. Das heißt, es ist also eine Tempo, temporäre Vasendeko, ähm, die ich mal so ganz nett fand zwischendurch und da ich, da ich kein altes Gefäß hatte, das ich jetzt äh, damit bearbeiten wollte, habe ich einfach eine schöne Vase genommen und habe das mit dem Papier, habe mir das so ausgedacht, also die Idee, die Idee zu diesem Video, die kam mir eigentlich vor einer halben Stunde, als ich durch die Küche gekreuzt bin, hier durch die Ladenküche und überlegt habe so, hm, welches Gefäß nimmst du denn jetzt für dieses Video? Ja, ich reiß auch bewusst hier so ein paar Stücke von der Birke, reißen genau oder auch mal schneiden. Und äh, als ich durch die Küche geflitzt bin, welche, was nehme ich denn jetzt für ein Gefäß für dieses Video? Und äh, mir ist irgendwie kein olles Gefäß, das mit dem man jetzt das Thema Upcycling so schön zeigen könnte. Da ist mir leider nichts begegnet. Aber ich bin ja eigentlich um Ideen nicht verlegen. Und obwohl ich immer gedacht habe, mir würden mal die Ideen ausgehen, ähm, so ist es dann doch nicht der Fall. Und jetzt kommen also hier die, die schönen roten Zwiebelschalen. Also nehmt bitte nur die trockenen Stücke ja, von den Zwiebelschalen. Die kommen jetzt hier auch zum Einsatz, weil ich finde, die sind wunderschöne Ja, es hat mich auch sehr gereizt, das zu machen. Ähm, irgendwie habe ich gedacht, das schmeißt ja eigentlich jeder in den Müll. Wahrscheinlich wird jetzt fast jeder von euch rote Zwiebeln kaufen, ähm, aber es ist so dekorativ und die Tulpen sollten natürlich auch farblich gut dazu passen. So, ich drehe mich auch nicht wieder ein bisschen rüber, ja, genau, mein Kameramann läuft mir hinterher. So, Heißklebefäden haben wir natürlich auch immer, es ist immer so diese typische Bewegung, ich versuche immer die Heißklebefäden so wegzuweben von mir. So, ich nehme das gerade mal hoch. Das ist ja eigentlich sehr witzig. So eine Frühlingsarbeit. Das I-Tüpfelchen kommt jetzt noch mit der Füllung. Genau. Hier habe ich frisches Wasser. Wenn auch nicht von der Gießkanne. Ich fülle das in meine Vase ein. Und mein Gedanke ist, dass ich so eine schöne, lebendige Vasenfüllung mache. Ich kann auch theoretisch ein Besteck machen damit, aber mit dem, indem ich die Tulpen einfach einstelle, bin ich ja auch flexibler, die einfach wieder rauszunehmen und es ist, es ist ein, ich glaube, es ist für jeden von euch einfacher, die Vase mit Tulpen zu füllen, als als sie mit Steckmasse zu füllen. Ja, Das ist äh, leichter leichter gemacht. Ich baue mir hier ein kleines Gerüst aus Heidelbeere. Heidelbeere ist ein wunderschönes, langlebiges Grün. Es lässt sich ganz toll verarbeiten. Und man sieht hier, es fängt schon an zu treiben. Und es kommen sogar zu späterer Zeit, kommen dann auch noch die kleinen Heidelbeeren. Und jetzt geht es natürlich auch um das Thema Farbharmonie. Und die Farbharmonie, die erreiche ich, indem ich eine Farbe nehme, die natürlich sehr schön zu den Zwiebelschalen passt. Ja? Aber zuerst habe ich noch eine andere Idee. Ich habe noch ein paar schöne Kätzchenzweige extra bereitgelegt. Und Korkenzieherhaselnuss. So, die Korkenzieherhaselnuss, Moment, die will sich nicht voneinander trennen. So, die lege ich jetzt einfach mal so drüber ja ich will ja auch gar nicht dass die aufgeht die ist nur so als dekoratives element und die stecke ich jetzt mit kätzchen und mit tulpen fixiere ich die ja ich habe mir so schöne Kätzchenzweige geholt so, und jetzt kommt natürlich das schönste an der ganzen arbeit jetzt kommen die tulpen man braucht man braucht gar, nicht, gar keine Masse an Tulpen, dass es schon so toll wirkt. Man kann auch fünf Tulpen einstellen. Und es ist schon... Wahnsinn. Das ist schon so eine dekorative Wirkung. Ähm, klar, weil wir natürlich so ein wunderschönes Gefäß. Ich muss mal ein bisschen Weg suchen hier. Ähm, weil wir so ein wunderschönes Gefäß gearbeitet haben. Und den Tulpen, wir haben ihn einfach schon. Eine ganz tolle bühne gegeben ja dass sie sind so wir haben jetzt fünf tulpen ich finde wir brauchen nicht mehr Ich tue die anderen wieder weg ja es müssen nicht mehr sein es ist mit ganz einfachen mitteln so da kann auch so ein tulpenblatt kann ruhig auch noch äh, runterhängen und die tulpen bewegen sich auch noch die gehen noch auf und werden dann natürlich noch Viel mehr Farbe bringen. Das ist meine selbstgestaltete Tulpenvase. Das ist eine wunderschöne Geschenkidee. Oder falls du ein altes Gefäß hast, kannst du natürlich auch ein altes Gefäß toll abcyclen. Und mit Hilfe von diesen schönen Sachen, ja, Sprühkleber, spray Heißkleber, kann man doch äh, wunderschöne Gefäße arbeiten. Und das geht natürlich auch mit hellen Zwiebelschalen. oder. Es ist, aber ich fand jetzt die roten, die fand ich den Knaller. Es gibt auch noch ganz tolle andere Videos, wie man seine Vasen schön füllen kann. Und ich verlinke dir noch im Abspann äh, die tollen Videos. Und ich freue mich, dass du dabei warst und wünsche dir viel, viel Spaß beim Nachmachen. Deine Margit. Tschüss.